Und ich glaube, dass, wenn wir das schaffen, uns diese Freiheit tatsächlich irgendwie zurückzuerobern, dann werden wir glücklich. Wahrscheinlich sogar glücklich trotz Trauma. Denn genau das ist ihr Thema, Glück trotz Trauma für alle. Ich bin froh, dass hier ist. Gabriela Frist. Gabriela, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, freu ich freue mich auch. Ich bitte darum. Du kümmerst dich um die Traumas oder Traumata, sagt man, glaube ich. Genau. Ich bin psychologischer Berater ja. und ähm, ich begleite ähm, primär Menschen mit psychischen Erkrankungen. Mhm. Wenn man bedenkt, dass heute bundesweit ähm, mehr als jede vierte Mensch innerhalb eines Jahres an einer psychischen Erkrankung äh, leidet, mhm. dann ist die Zahl sehr hoch. Mhm. Und? Du, ich liebe Zahlen, ich gleich sagen, <lacht> wenn wir ja von 100 Millionen deutschsprachigen ausgehen, mhm. mal Österreich, mhm. Schweiz, gleich mit dazu, mhm. jeder vierte innerhalb eines Jahres haben wir immerhin schon mal 25 Millionen. Aber wenn ich das mal so grob richtig sehe und wenn im Folgejahr die anderen vierten krank werden, wären wir ja schon bei 50 Millionen. Das also ist ungelahmliche ja Menge. Ja. Genau. Okay. genau. Und mein Schwerpunkt ist ja eben ähm, Menschen, die äh, Traumata erlebt haben, ähm, auch in, in der Kindheit. Mhm. Da gibt es auch recht traurige Zahlen. Ja. Ähm, alleine in Deutschland ähm, ist das jedes dritte Kind, wo misshandelt wird. Ähm, es gibt ja verschiedene Art von Traumata. Ähm, keine Frage. Ähm, was aber in den Statistiken auch so eine Dunkelziffer ist. Die meisten psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depression, Burnout, Ängste, um, oder Sucht. Sucht ist ein ganz großes äh, mhm. Thema, auch gerade durch Sie. letztes Endes. Und dieser Zus Zusammenhang wurde ja, ja noch nie okay. aufgestellt. Aber dass, wir, wir spüren, ihn. Mhm. Ja. Genau, dass die, die äh, meisten psychischen Erkrankungen Folgeerkrankungen von Traumata sind. Mhm. Und bereits vor zwei Jahren gab es ja schon Aussagen von Traumata-Experten, dass wir schon äh, beinahe eine Epidemie von Traumata mhm. haben. Okay. Ähm, ich, ähm, meine Mission ist es, wirklich solchen Menschen zu begleiten, aber nicht nur sie, deshalb ja ähm, Glück trotz Trauma für ja. alle, ja. sondern auch Angehörige zum Beispiel. Die ja, stehen ja, ja. meistens ne, mit einer Diagnose da, ja. vielleicht äh, ihr Kind. Ähm, ja, da gibt es ja auch vieles, ja, ne, ja. vom Magesucht bis alles Mögliche. Ja. Ähm, und die wissen nicht, wohin. Du, und was wäre denn so ein kleiner Tipp oder Hack, wenn jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen guckt, mit ich habe vielleicht auch ein Trauma, mhm. mir geht es nicht mhm. so gut. Also der erste Hack ist sich mhm. anrufen, ist eh klar. Aber der zweite Hack, was könnten die so für sich selbst mhm. mal schnell tun, wenn sie spüren, oh, da mhm. passiert ein bisschen was in meinem Leben? Ja, das ist auch so eine ähm, Dunkelziffer. Also, Experten schätzen ja, bis zu 40 Prozent aller Mitarbeiter mhm. ähm, gehen psychisch krank arbeiten. Und zwar jahrzehntelang. Mhm. Und ähm, das sind dann wieder ganz, ganz. Viele Menschen, ich sage mal deutschsprachigen Raum auch. Mhm. Und ähm, ich bevorzuge Tools oder Techniken, die eh schon da sind, also was wir sozusagen immer mithaben. Ähm, so ist zum Beispiel Atem. Mhm. Ist ganz typisch, dass äh, traumatisierte Menschen entweder in der Vergangenheit sind, mhm. eben wo diese Traumata passiert war, oder bezogen auf die Zukunft. Äh, zum Beispiel daraus entstehen ja die Ängste. Äh, beschäftigen. Deshalb ist es ja sehr wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Und dazu ist das Schlagwort natürlich Achtsamkeit, mhm. ähm, was ich sowieso jedem raten kann, weil dadurch ja enorm und sofort zum Beispiel auch Stress reduziert wird. Wunderbares Schlusswort. Sagt Digest Dankeschön ja. dafür. Das war der mini äh, schnell -Hack, <lacht> um noch glücklicher zu werden. Applaus für dich, liebe Gabriel. danke.